Wir Freien Wähler fordern die ersatzlose Streichung der Straßenausbau-Beitragssatzung, weil wir hier eine große Ungerechtigkeit sehen für die Bürger, denen teilweise Beitragsbescheide über mehrere 10.000 Euro ins Haus flattern, weil sie als Anlieger einer Gemeindestraße mitzahlen müssen. Wir sehen, dass die Gemeinden hier einen riesigen Verwaltungsaufwand haben. Wir sehen, dass die Gerichte hier die Gemeinden zunehmend zwingen, diese Satzungen auch anzuwenden und die Bürger abzukassieren. Für Bayern weit im Jahr ganze 60 Millionen Euro, bei einem Haushalt von 60 Milliarden Euro. Das heißt also, das sind Pinats, die hier eingesammelt werden, den einzelnen betroffenen Bürger aber trotzdem ja vielleicht Haus und Hof kosten können. Also nach meiner Wahrnehmung braucht diese Strabsen nun wirklich niemand. Sie sind ungerecht, unsozial und am Ende wirtschaftlich höchst ineffizient. Eine hohe Arbeitsbelastung für unsere Verwaltungen, für die Gerichte und zum Teil dann doch sehr spürbare, schmerzhafte Beträge für die Bürgerinnen und Bürger. Und das lehnen wir in der Form ab. Unser Motto lautet Bürger entlasten, Kommunen nicht belasten. Es kann nicht sein, dass Menschen ihr ganzes Leben ein Haus abbezahlt haben als Rentner schuldenfrei sind und plötzlich wieder eine neue finanzielle Belastung zu tragen haben. Wie wollen wir das gegenfinanzieren? Zum einen ist alles, was Bürokratie abbaut, schon mal ein äh, Kostendämpfer. Aber insbesondere müssen wir, um die Kommunen zu entlasten, im Finanzausgleichsgesetz entweder einen neuen Fördertatbestand schaffen oder die bestehenden Tatbestände finanziell besser ausstatten, sodass die Gemeinden letztlich nicht draufzahlen, sondern im Gegenteil sogar mehr Geld zur Verfügung haben, um ihre kommunale Infrastruktur in Ordnung zu halten.